Hallo Freunde, heute wieder bei Ritze kocht und heute in meiner Outdoor-Küche. Und heute möchte ich euch zeigen, wie man gescheites Sauerkraut machen. Schöne ungarische Rezeptur. Wir haben jetzt Herbst, ihr seht ich bin ein bisschen wärmer angezogen. Und hier geht es ums Thema Fermentieren. Wenn euch interessiert, wie das Sauerkraut gemacht wird, dann bleibt einfach dran. Genau, bis gleich. Schön, dass du wieder dabei bist, hier bei mir in der Outdoor-Küche und das Thema ist Fermentation. Fermentation ist ein natürlicher Prozess und äh, da werden Milchsäurebakterien im Prinzip durch die Zersetzung von äh, den Kohlenhydraten in unserem Gemüse zersetzt und ist natürlich ein sehr sehr wohlschmeckender äh, Geschmack. Auf jeden Fall natürlich auch sehr gesund, gut für die Darmflora und äh, macht natürlich unser Gemüse in dem Sinne auch haltbar. Ganz klassisch, heute das Sauerkraut. Und wenn ihr andere Videos sehen wollt, dann klick einfach hier oben. Dort siehst du dann das nächste Video. Also viel Spaß beim Zuschauen und bis gleich. Freunde, jetzt haben wir den Kohl jetzt halbiert, geviertelt und in den Strunk rausgeschnitten und weiter geht's. So Freunde, jetzt braucht ihr hier einen Hobel dazu. Nehmt euch natürlich hier den, den Weißkohl, den vorbereiteten, und zieht den über den Hobel. Vorsicht, der Hobel ist natürlich scharf, dass er euch nicht verletzt. Ne? Wenn jetzt hier größere Stücke mit reinfallen, nicht weiter schlimm. Noch? So Freunde, jetzt kommt hier das gehobelte Kraut zu einem Teil hier in den Gärtopf. Okay. So es auch beim ungarischen Sauerkraut natürlich nicht fehlen. Freunde, Knoblauch. Und hier mal eine ENC. Also ja nicht übertreiben. Rein damit. So Freunde, jetzt hier Salz dazu. geht es los hier schön mit dem Lamper das Sauerkraut oder das Kraut. ich sag mal kein Sauerkraut, das Kraut schön anstampfen. Salz wirkt in dem Fall hier hygroskopisch, zieht Wasser und zieht es im Endeffekt jetzt hier bei dem Kraut, was wir äh, gehobelt haben, den, äh, das Wasser halt zu ziehen. Ne? Das im Endeffekt das Kraut in seinem eigenen Saft halt gärt oder gart. Ja, das ist ein bisschen mühseliger Arbeit, aber ich verspreche euch, ihr wird belohnt. So, nächste Chance. etwas Salz dazu. Dazwischen lege ich gerne auch noch mal ein paar größere Blätter, gebe auch schon ein bisschen Wacholder dazu. Frische Chili. Und weiter geht's. Gut. Zum Ende hin wieder ein paar grobe Blätter. Weiter geht's. Okay. So. Oben als Abschluss gebe ich dann immer noch mal ein paar ganze Blätter. So gut wie es geht hier. Das lösen wir auch noch mit an. Es natürlich auch noch Beschwerungssteine, die natürlich ebenfalls aus Ton sind. Und die legt er hier schön in die Mitte auf, so dass das wirklich alles tatsächlich mit Wasser bedeckt ist. Ne? Okay. So, Freunde, in die Rinne kommt natürlich hier noch Wasser rein. Das wird unser Verschluss sein. Das ist so wichtig, dass dort immer Wasser drin ist. Und dann kommt hier Deckel drauf. Der Punkt ist, dass natürlich Gas auch entweichen wird im Endeffekt, wenn der Gärprozess äh, beginnt. Und äh, damit das Gas ordentlich entweichen kann, sollte auch immer Wasser da drin sein, äh, damit das Sauerkraut natürlich auch richtig geil wird. Also Freunde, nachmachen unbedingt. Also Ritzel Sauerkraut, jetzt natürlich erstmal 8 bis 10 Tage äh, bei Zimmertemperatur. Meinetwegen in die Küche stellen auf jeden Fall. Und wichtig, ganz einfach immer in die Wasserrinne Wasser nachfüllen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und nach den zehn Tagen stellt ihr es nochmal unten in den Keller für drei vier Wochen. Und dann habt ihr ein sensationelles Sauerkraut. Dann könnt ihr es entnehmen, weiterverarbeiten, roh essen oder ganz einfach äh, vielleicht sogar vakuumieren. Wie auch immer, damit es dann noch länger hält und ihr über den Winter kommt. So ihr Lieben, in diesem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann liked. Kommentiert auch gern, wenn ihr Fragen habt, fragt mich, äh, schreibt mich an und äh, ganz wichtig, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Abo da, damit ihr natürlich auch keine weitere Folge von mir verpasst. In diesem Sinne, der Ritzo ist raus, macht's gut, ciao und bis bald.